Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet. Was ist das? Hört ihr das auch? Tupac, wir... Ja. ja? Ich bin dein Vater. Okay. Verbinde dich mit mir und folge der dunklen Seite der Macht. Fuck. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu meinem neuen Gameplay-Video. Es ist endlich soweit, wir können Vader Immortal auf dem PC genießen und ich bin echt gespannt, wie das Game so ist. Ich habe jetzt echt noch nicht reingeguckt. Ich war mal zwei bis drei Minuten mit der Quest drin und äh, muss sagen, es sah nicht schlecht aus. Ich habe so die erste Szene, wo man in einem Raumschiff ist, mal ein bisschen angetestet, wollte mich da aber jetzt nicht großartig spoilern lassen, wollte das wirklich auf dem äh, PC mit euch genießen und ja, deshalb habe ich das dann auch ausgemacht auf der Quest. Ich habe also einen kleinen Grafikvergleich, also auf jeden Fall von der ersten Szene und äh, bin da jetzt gespannt auf die PC-Version. Gehen wir jetzt einfach mal direkt auf die Seite. Es kostet 9,99 Euro und ich finde den Preis echt okay. Das Spiel soll, glaube ich, so zwischen 40 und 60 Minuten, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ich meine, das mal gelesen zu haben, für die Zeit wäre es echt okay und hey, wir wollten alle mal Star Wars in VR erleben und ja, also ich bin echt gespannt, wie das Game so ist. Und äh, ja, es soll ja so mehr so ein interaktiver Film sein oder eine interaktive Serie, wie wir jetzt ja äh, hier sehen, ist ja eine VR-Serie und äh, ja, das ist die Episode 1. Es hat eine cross by funktion das heißt, wenn ihr das jetzt kauft für den PC, habt ihr das automatisch auch in dem Quest-Store und ich glaube auch umgekehrt. Ich kann es leider nicht testen, weil ich die Quest nicht habe. Ich habe aber gelesen, dass es halt die cross by funktion hat. Also wird es auch so sein. Also wenn ich das jetzt hier kaufe, habe ich es dann im Quest-Store auf kostenlos stehen, kann es dann da installieren und ja schon Spaß haben. Ja, kleines Manko, es ist wieder nur Englisch verfügbar. Es sind auch, glaube ich, keine Untertitel in Deutsch oder anderen Sprachen verfügbar. Steht es auf jeden Fall hier nicht. Werde ich aber gleich nochmal im Spiel äh, mir anschauen. Ja, ich bin gespannt, wie das Game ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Game an. Und nach dem Spiel äh, nicht wegschalten direkt, sondern dann gehen wir in ein kleines Fazit rein. Äh, reden nochmal ganz kurz darüber. Und ja, das habe ich jetzt eigentlich... Bei jedem Gameplay so vor, dass wir vorab noch mal kurz äh, darüber quatschen, uns die, die Shop-Seite anschauen oder die Homepage von dem Spiel. Und äh, ja, im Nachhinein dann noch mal ein äh, bisschen ein kleines Fazit machen, kein richtiges Review oder so, aber einfach mal so einen Ersteindruck schildern, dass ihr auch eventuell so ein bisschen mehr daraus ziehen könnt und äh, meine Meinung habt. Ich finde immer, äh, ja, es sind immer nur Meinungen von, ja Persönliche Meinungen, man kann jetzt nicht sagen, okay, für mich ist das Spiel jetzt nichts, aber äh, das muss jetzt nicht für alle gelten. Äh, ich finde es immer blöd, wenn Leute dann wirklich nur auf eine Meinung hören und denken, ja, der hat jetzt gesagt, das, das Spiel ist jetzt echt blöd und äh, ja, nicht gut umgesetzt. Und vielleicht ein anderer findet das aber wieder super. Also von daher muss man das mit Vorsicht genießen, finde ich, besonders in VR. In VR ist das nochmal eine Ecke ja, gravierender als bei Flat-Spielen, finde ich. Weil äh, bei VR noch mal ein bisschen andere ja, Einflüsse herrschen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall das dazu und äh, ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt direkt ins Gameplay und viel Spaß. Okay Leute, hier sind wir im Spiel und wir können uns jetzt hier schon mal, äh, ja, Settings für VR aussuchen. Standard VR, Standard Setting for Experience for VR-Users, Comfort-Setting, mehr nee, brauchen wir nicht. People with Motion, Sensitivity. Also die Motion Sickness anfällig sind, könnten diese Funktion benutzen Custom VR Custom Comfort Settings for a Tailroad. Wir nehmen erstmal Standard VR. Und erstmal erstmal unsere Hände anschauen. Lederhandschuhe und die kn knistern sogar. <lacht> ja, okay. Lightsaber-Dojo, Lightsaber-Training-Invader's-Dojo. Start the experience. Settings sind wieder die Comfort-Settings. Genau, okay. Audio-Video haben wir auch noch. Steht auf high. Play-Experience sitting or standing. Seated. Steht jetzt auf off oder on? Okay, off. Visual Combat Assist for Hearing Impaired. 360 Grad ist an. das ist gut. Ja, und dann start. Viel Spaß. A long time ago in a galaxy far, far away. Better it, Captain. Wow. The Hunts their spice back. We gotta jump to hyperspace. And we're dead. Come on, what's the bike back, which is for the hyperdrive. I'm oh, All right, hyperdrive controls are active. Make the jump to light speed. Energy. Nice one, Captain. never gets old. Well, as soon as we offload these spice crates at Shadow Market, we are sitting pretty. <laughs> sitting pretty. You know, maybe then you can make those uh, repulsor lift upgrades you've been promising me forever. You know, and forever and ever. You know, it looks like we're gonna be in hyperspace for a while here, so feel free to go back and check our loot. You name it. Sky's the limit. Sky is the Limit, das ist ein Song von Tupac. Äh, Biggie. Also ich muss sagen, sieht auf jeden Fall detaillierter Captain, aus als in der covered. Quest. Habe ich jetzt hier nur... Okay. Das wäre natürlich blöd. Ich versuche mal kurz in die Settings zu kommen. So, jetzt testen wir das mal ganz kurz aus. Locomotion. Teleport. Haha, Movement. Teleport to selected locations can reduce motion sickness. Ja, will ich aber nicht. Smooth, glide lightly. Das, das wollen wir. Haha, okay. Sieht schon besser aus. Ah, oh, Scrag. Looks like we took some damage back there. While well, I try to reroute the power, why don't you go ahead and scan the ship? Nein, anfassen nein. <lacht> We can scan ship. There Well, looks like the main sensor antenna has been damaged. All right, let's switch to backup. Okay, let's do the next one. Switching to defense systems. Let's shut Wir down until we can get him repaired. Wir alles. Wow. Something's wrong, Captain. Let's go check it out. Oh, dear, keine Beine. Du hast keine Beine! something's pulled us out of hyperspace and put us down in the Atratus sector we're in the outer rim that doesn't look like any star destroyer that i've ever seen das werden wohl die, die Imper das imperium sein This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. This is ZOE3, first mate on the Windfall. Zoe to my friends, uh, there must be some mistake, Admiral. The Windfall is a humble self This sort of immediate compliance will result in your destruction. My bad, Admiral. Sorry about that. Wir oh, oh, müssen die Kontrolle so abgeben, sonst hätten die uns zerstört. Will you do anything that bad? Ah, well, Eine so der Sound und well, den, like, den Tie Fighters. Davos like Mustafar Mustafar's a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Was geht jetzt ab? Jetzt auf den Planeten. Ich will mich festhalten, aber ich kann nicht. Was ist Empire in der Welt mit so viel Planeten? This, Captain. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ist auf jeden Fall nicht gut. Wo ist mein Schwert? Ich mach die alle kaputt. <laughs> I'm officially worried, Captain. Open your door! <laughs> oh, oh, uh, just, just a moment. Coming to sorry we're- Oh! Hi. Finished good. A, a thousand- oh. Don't move, scum! Whoa! You've caused us considerable inconvenience, Smuggler. Smugglers? Who said we were Smugglers? Hey, das ist mein Take Roboter! Du hast ja was an der Nase. Okay. Cooperate and I promise you a merciful death when he's through with you. You are not the first candidate to fall under his scrutiny and you will likely not be the last. Oh, there's Vader. Here is ziemlich dunkel. Der scheint ziemlich groß zu sein. Boah, ist schon beeindruckend. I wonder why I have brought you here. You are required to perform simple task. Ich wundere mich echt, warum ich hier bin. Open this configuration and I will spare your life. Ich wollte aber schon immer wissen, für was die Knöpfe da an deinem äh und jetzt? Ich verzauber dich jetzt. Sieht cool aus. searching for okay, er, ist ist riesig, I will send for you shortly. talking about? Also, please introduce yourself. Who are you? Violet Forma, lore master of my cavern clan. Violet. Uh -huh. And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself. Countless lives are in danger, including your own. You must escape this planet. Yet yeah, where on that. Loremaster, we can't reach it. Here, use this to access the mainbreaker. Wait, you have a hydro spanner? I don't ja, ja. to ask, but where have you been hiding that? Don't tell. Me. You know what? I don't know. So. Das nicht schaffen hier. Das sounds promising? Und jetzt? Kann ich da irgendwas machen? Ist hier irgendwas it ah, okay. Jetzt kommen wir auf den grünen Knopf, oder? Violet, was it? I was yeah. technically not listening. The door is activated by voice print. Okay. Yeah, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside. <laughs> cool <face laughs> And keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Voice ID: Admiral Gable Caris. Voice ID: Admiral Gable <laughs> Voice ID: <Admiral> Gable <laughs> yes. This way. Hurry. Ah, wir haben ein Inventar, das ist cool. Also müssen wir müssen auf jeden Fall hier entkommen, da wollen wir nicht lang, da ist weder hin. We will make it. Hey! How did you Ich will schießen. me the We better move before any more guards arrive. Find a way down there. Quickly, let's move! Look, ah. no, no. look, this place will be swarming with troopers in seconds. This is Admiral Kerris. All personnel on alert. Prisoners have escaped. Lock down the hangar and secure all exits. Ah, oh, we'll never get to our ship now. to find the priestess of my clan down in the caverns beneath us she's your only way off mustafar now take my lord totem it will help her find i'll hold them off find the priestess she's your only home we gotta move the elevators are going into lockdown. The only route is via these private chambers above us. No telling what's up there. Okay, der kleine Kerl hat sich It can't be worse than this, right? Secure stations! Secure stations! Prisoners have escaped. Locking out all service elevators and doors. Oh. We're sitting bloggings in here. We'll have to find another way out. I can't override the controls. Can you try? Ja, klar. Mit meinem Akkuschrauber kann ich alles. <laughs> It's working. I can see a hatch up in the ceiling. That's it. The hatch is opening. Okay, there's a ladder. Oh, thank the maker. Way out. Follow me. Watch out, Mo. I guess the only way is up. Scrag it, I hate heights. You know, this is humiliating. If you'd upgraded my repulsor lift module, I wouldn't have to drag myself up like a meat bag. Hey, it looks like we could climb up here. Word of advice. Let's I mean, down. Right from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Whoa, whoa, whoa. <lacht> Ugh. Oh, I hate those things. Hm, dunkler raum ist irgendwas helles Oh ja. Leute, Heute darauf oh, habe hab ich gewartet. Assessment means that training is required. Initializing training program. Level beginner. To block an attack, hold your lightsaber still and at an angle across the path of the enemy strike. Replicate the sequence indicated by the hologram to block the attacks. Correct. Okay. Das wird uns gezeigt, wie wir hier kämpfen. Once more. Adequate. Lesson complete. Lesson two. Attacking. After blocking a range of enemy strikes, they become vulnerable. That's when you attack. For a successful strike, swing in a wide, straight arc. Follow the example arc to perform your own strike. Now, change the strike angle as the hologram shows. Once more. Good form. Lesson complete. Lesson three Combination attacks. To keep your opponent off guard, you must assume a different angle for each strike. Strike after blocking these attacks. Ugh. Try again. Block the attacks. Now yeah. strike after blocking these attacks. Try your own oh, yeah. Lesson three complete. Final lesson, blaster deflection. Oh, yeah. You can deflect blaster back to its source. Defend yourself against the training room. Bring the lightsaber back towards your opponent. You Blaster fire back towards where it came from. The deflection. Successful. Beginner training program. Complete. Prepare for combat. I'm actually impressed captain I thought for sure you were dead <laughs> come on there's no time to celebrate I found a way out yes okay huh. so And it's along an outer lip. Ich hätte jetzt jetzt gerne den Vergleich mit der Quest. Yikes, that's a really long. Natürlich nur ein Bild hier gerade, aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Okay, well there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go even higher. So, Great news for me. Okay, okay, okay. Ich bin hier. Weiter geht's. it's actually kind of beautiful. I think we Nightmare housescape. Well, there should be a Den Sound zu hören in VR. Mega. So, wie komme ich jetzt hier rum? Komme ich hier rum? Oh, ich muss es zuerst. Dann schalten wir schneller. cutting slower, okay. Was ist hier dunkel. Oh, da das Wader oder wer ist das? Und glaubst dass final letzte of des Eon-Engines in deinem ist? Ich habe keine no doubt. the last it would see. Unlike the others, this one activated the artifact. Corvax? Is that what Violet meant about your artifact. <laughs> Die Schritte. Oh, ben, ist, ist das schwarz jetzt wirklich echt extrem grau, das könnte äh, schöner aussehen. Ich war nicht programmiert <lacht> für das. Ich auch nicht. Da also hat gerade jemand Annie äh, gerufen, also Annie kennt. Wir müssen hier raus. Wer weiß, was das für ein Artefakt ist? Geh here! Ja. Hurry, Get in! Nach dir!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 Whatever happens, it's been a good run. Wow. <gasps> Whoa. Look at this oh, no place. It seems like the Imperials are excavating something. Wow. Okay, okay, we got the caverns. How are we gonna find the priestess? Oh, oh, there's a skiff. Skiff? Was du damit, Ist das ein Fahrstuhl oder sowas? I think I can just hotwire this thing. Come over and cover me. the excavation dock. It's a prisoner! Get out! Captain, you're firing out near the elevator. Can you use your saber to deflect the blast of fire? Spread out um, cold as fire. Stop! That way! Woo. Great, I'm almost there. This is animal carrier. All units to the excavation boat. Security. We're get real busy down here. Oh, no. This is no it. in. Weapons ready. Hunt them down. Oh no. no, no. Requesting orders! Wow. Incredible. It looks like an ancient castle. These ruins are definitely pre-republic. At least a few thousand cycles old. Alte Stadt in That's what the Imperials are excavating. I wonder what Vader is after. Sieht alles so gigantisch aus. My guess is that's where we find the rest Ich denke, wir sind hier richtig. <laughs> Ich hoffe, dass Priester Okay, zeigt uns, wo wir hin müssen. Okay. Hier ist Hey, der Totem ist Der guy said sagte, du ein Descendant von Lady Korvax. I bet this was her castle. Ja, wir sind in ein Schloss drin, das hast du recht. Boah, ist das dunkel. Uh, after you, Captain. Why don't you go first? Ah, ich trau mir, ich trau mich. Auch wenn das sehr gruselig aussieht. By the original lights. Ah, it appears Vader has finally found his candidate. Um, hi. Are you the priestess? Bylip said we should give you this, that you'd help us escape. We don't have much time. I must help you understand. our world Mustafa was green, filled with life. Lady Kovacs abided here with her husband, Sir Darwin, living in peace with my people. The bright star was our most sacred object. Its energy nourished our planet. Cool. One day, our world was attacked. the Kovacs husband fell in battle. She stole the Bride Star, believing it would restore her husband to life. She created the Eon End, a terrible machine. It reduced our world to the wasteland you see now. The bright star is hidden beneath somewhere within Lady Kovac's sanctum. Veda has the only key. But he needs a descendant of the ladies to wield it. Veda is here. Veda is here is Gar nicht gut. Help him retrieve the bright star. Our best chance is to follow and take it from him. In our hands, the bright star could heal our planet. Wait, retrieve the bright star? Oh, hold on. That wasn't the deal. No, no, no, Circumstances no. Circumstances no, no. have changed. No, by the way, destiny said, has bound us, us together head. now. And our future is in your hands. Fate has chosen you. Oh, great. Thanks. Thanks for stopping by. Because you know what I wanted. I wanted a lot of fate. I thought that would be fun, you know, some, some future. Or... Oh God! Oh my, Lord, Lord Vader, it wasn't our fault. The Mustafarian forced us to help him. Them... Do not insult me with excuses. Oh. You know what I seek. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Polish No, is nicht. Do as I command. Ich kann mein Schwert auch nicht ziehen. Of well, I will not be denied. You will help seize the bright star. I sense a latent force ability within you. Follow me, and I will instruct you in its ways. You will need the force if you are to survive the path ahead. I will not böse sein. <laughs> Ich bin ein guter Padawan. <lacht> ja, Leute, das war Vader Immortal Episode 1. Kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten. Wie geil ist es, Star Wars selbst in VR zu erleben, ein Lichtschwert in der virtuellen Hand zu halten und damit zu kämpfen, L Laserstrahlen abzuwehren und ja, echt genial. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der so ja 70er, 80er Jahre geboren ist. Also ich war als Kind ein mega Star Wars-Fan und ja, das hier selber zu erleben ist genial. Mega imposant fand ich, als der Darth Vader auf uns zukam. Und äh, ja, der hat eine riesige Figur, also Schultern, so, so einen Kopf größer als ich. Also, das war schon beängstigend und imposant zugleich. Also, das fand ich echt genial. Grafisch äh, sieht das echt super bombastisch aus, also echt genial. Und äh, ja, zur Quest, ich habe nur die Quest-Szene gespielt, so zwei, drei Minuten, als ich in dem Raumschiff angefangen habe. Aber allein da schon sieht man, äh, dass die PC-Version da echt eine Schippe draufgelegt hat. Ist aber auch klar, also wo, wo soll die Quest diese Grafikpower herholen? Da ist mir gerade das Licht ausgegangen, aber wir machen jetzt einfach weiter. Der Akku ist wahrscheinlich leer von dem Teil. Ja, zu den negativen Aspekten. Also, erstmal zur Rift S. Es waren sehr viele dunkle Werte, äh, Bilder dabei. Es war sehr dunkel gehalten, das Ganze. Und in der Rift S sieht es einfach nur grau aus. Also nicht gut. Also dicker, dicker Minuspunkt für die Rift S. Also, es gibt dunkle Spiele, die echt gar nicht so. Da fällt es gar nicht so mega auf, dass die äh, so einen schlechten Schwarzwert hat. Äh, zum Beispiel bei Dead Effect 2, wo wir es gespielt haben, letztens beim VR-Pack ist es überhaupt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Da gibt es auch einige äh, schwarze Bereiche, sage ich mal dunkle Bereiche. und Da ist mir gar nicht negativ aufgefallen. Hier hat man das echt mega gemerkt, äh, dass alle dunklen Ecken fast nur grau sind und äh, ja, nicht schön. Ähm, hätte ich jetzt gerne auch noch mal mit der Rift probiert. Aber ich habe alles auf, äh, auseinandergebaut und äh, in die Kartons verpackt. Ich will die Rift äh, CV1 eigentlich verkaufen. Wer Interesse hat, kann sich da gerne melden. Ähm, ja, das dazu. Dann zum Spiel selber. Also, ich fand die Interaktionsmöglichkeiten ziemlich begrenzt. Also, da ich, hätte ich mir echt mehr gewünscht. Besonders äh, in den Kampfszenen, wo man, ja, man ist wirklich statisch gefangen, man kann sich gar nicht bewegen und äh, muss dann einfach nur abwarten. Ja, kommt der Gegner jetzt nah genug? Äh, kann ich abblocken? Kann ich schon schlagen, weil er schon nah genug dran ist? Und ja, das fand ich jetzt nicht toll. In der äh, Szene, wo die ganzen Imperium-Soldaten auf uns zukommen und äh, sich verschanzen und auf uns schießen, hätte ich mir auch eher gewünscht, dass ich da hinlaufen kann. Und ja, die anders irgendwie aufhalten kann, als nur diese Laserstrahlen abzuwehren. Äh, war jetzt nicht so toll wenn man zu irgendeinem Pult musste oder zum Schalter, fand ich nicht gut, dass man genau, ja, man, man wurde, es wurde angezeigt, ja, komm hier hin. Und wenn man dann dort hingegangen ist, in Locomotion-Modus, ja, kam noch mal ganz kurz so eine Ablende und man hatte auf einmal die ganz normale, äh, den, ja, einen anderen Blickwinkel, sag ich mal. Ist nicht mega aufgefallen, aber trotzdem muss das in Locomotion meiner Meinung nach nicht sein. Nimmt die Immersion und, äh, ja, auch ein Minuspunkt. Die Story war äh, ja, echt echt äh, nett gemacht, finde ich. Man wird gefangen genommen vom Imperium. Und äh, Darth Vader denkt, wir sind der Auserwählte und gibt uns diesen, diesen Würfel in die Hand. Äh, wir sollen ihn äh, ja, öffnen und ja, das machen wir dann auch. Später merken wir dann, okay, es ist ein Schlüssel zu irgendwas. Und ja, am Ende kämpfen wir dann Seite an Seite äh, mit Darth Vader gegen diese Wächter in diesem Palast und ja, am Ende sagt er halt, ja, folg mir, folge der dunklen Seite der Macht und äh, ich werde dich äh, äh, lehren und so weiter. Also da bin ich gespannt, wie es weitergeht und ob wir in Episode 2 auch ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten haben. Können wir entscheiden, gehen wir die dunkle Seite oder gehen wir die helle Seite der Macht und äh, das wäre echt genial, wenn es da wirklich so einen äh, Weg gibt, den wir einschlagen können. Und echt mehr Freiheiten, also klar, es soll eher so eine interaktive Serie sein. Vielleicht kommt dann auch irgendwann mal äh, wirklich ein Spiel, wo wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Trotzdem für die Serie, jetzt wünsche ich mir mehr Interaktionsmöglichkeiten und bin gespannt, äh, wie das umgesetzt wird, das Ganze. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wäre natürlich cool, wie gesagt, wenn es wirklich mehrere Handlungsstränge gibt. Auch wenn es eine interaktive Serie ist, muss nicht äh, geradlinig nur einen Handlungsstrang geben. Wie, wie gesagt, der kann äh, auch abweichen. Und äh, ja, das würde ich mir wünschen und ich bin echt gespannt. Ja, ich äh, würde auch gerne eure Meinungen hören. Wie fandet ihr das? Habt ihr es selber getestet? Und äh, wenn ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich muss mich jetzt noch mal kurz entschuldigen, mein Greenscreen, den ich eingestellt habe, hat oben einen kleinen Balken leider. Ich musste die Kamera neu einrichten und in OBS ist mir das überhaupt nicht aufgefallen und nachher in der, äh, ja, beim Rendern habe ich mir gedacht, oh je, warum ist da jetzt dieser, dieser Mist, kleine Balken, also ist es ein ganz feiner Balken, den sieht man auch nur, wenn es hell ist. Im nächsten Video werde ich den natürlich eliminieren, <lacht> ist ganz klar. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video hier gefallen. Äh, wenn ja, haut ein Like raus, würde ich mich echt drüber freuen. Und äh, ja, wie immer, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Also haut auf den Abo-Button und äh, helft mir die 500 zu erreichen. Dann gibt es auch... Äh, ja, irgendein Special. Also, ich habe mir auch auf jeden Fall überlegt, dass da nochmal ein richtiger Horror-Livestream kommt. Ich glaube, der wird gerne gesehen, besonders weil ich so eine richtige Schissbuchs bin. Und äh, ja, wenn ich die 500 erreiche, äh, werde ich mir da noch ein Horrorspiel raussuchen, dass ich das ich streame. Und ja, Livestreams werden jetzt sowieso öfters kommen. Ich hoffe, nächste Woche. Lässt die Temperatur das auch zu, denn es sind ja über irgendwie 36 Grad gemeldet und das wird echt äh, Wahnsinn in, in, in VR. Und unter der Brille dann muss man schauen, wie das Ganze dann äh, ja. zu handeln ist und ob da neue Videos kommen. Ich versuche auf jeden Fall äh, jetzt äh, weiterzumachen und immer neue Videos rauszubringen, aber äh, wirklich im Hochsommer ist das hier äh, der Wahnsinn, ich kann das Fenster dann auch nicht äh, auflassen, um ein bisschen Luft zu bekommen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich mir hier so einen kleinen Ventilator hinstelle, der dann ein bisschen wenigstens für Umluft sorgt. Dann äh, kann man es besser aushalten. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Like, wenn euch es gefallen hat. Haut ein Abo raus und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.